Hallo, heute ein ganz ganz kurzer Tipp. Einer der Zuschauer hatte mich gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass wenn man in der Tastatur was eingibt, dass dann so ein Tastenton kommt wie bei einer Schreibmaschine. Gut, zuerst habe ich gesagt, äh, blöde Spielerei, aber dann bei der Suche im Netz habe ich dann auch gefunden, dass einige Leute mit Sehbehinderung das gern hätten, ne? also wenn die nicht so gut sehen. Dann hätten ihr gerne Tastenanschläge. Und habe ich gefunden, PyTyping. Findet ihr auf code.google.com P-PyTyping Da gibt es unter Downloads den PyTyping Beta. Da ist eine zip datei Haben wir die runtergeladen, landet die in unseren Download-Ordner. Hier habe ich das mal in Nautilus gemacht. Dann habt ihr diese .hgzip-Datei. Geht ihr auf Entpacken bekommt diesen Ordner PyTyping, in den das entsprechende Typing Python-Skript ist und der Sound dieses klappernden tastatur dingens -Kächens. Gut, jetzt habe ich mein Terminal geöffnet und da gebt ihr dieses dann ein. Geht vielleicht auch ein bisschen anders. Also hiermit wechsle ich mein Home-Download in den Ordner PyTyping, den ich da entpackt habe. Dann kommt der nächste Befehl, Python Typing PY und das Unzeichen am Ende bedeutet, ich kann weiterhin hier im Terminal arbeiten. Und Wenn ich dann drücke, ich weiß nicht, ob ihr das hört, Nein, Machts Geräusche. Ich hoffe, ihr mitgeholfen habt. haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.